Rot ist das neue Grün. Klingt komisch. <lacht> ja, rot ist das neue Grün. Wie, wie kommt es dazu? Es ist so, dass wir in unserem Alltag von unseren Verhaltensmustern ja, durch, durch den Alltag gesteuert gehen, dass wir ähm, unsere Routinen haben, dass wir in unserer Komfortzone festsitzen. Also, Komfortzone heißt äh, all das, was wir so zum Überleben brauchen, ne? so wie wir uns eingerichtet haben, da wo wir uns auskennen. Und ähm, genau, und es gibt allerdings außerhalb dieser Komfortzone noch viel, viel mehr. Da gibt es nämlich all das, wonach wir uns sehnen. Ja? Vielleicht nach einer erfüllten Partnerschaft, nach mehr Liebe, nach mehr Geld, nach mehr Gesundheit, nach. Ein Auto, ein Motorrad, eine Yacht, schönen Urlaub, um, Diamanten, was weiß ich. Also es gibt ganz viel da drumherum, ähm, wonach wir uns sehnen und was wir gerne haben möchten und was uns fehlt. und Es gibt uns so ein Mangelgefühl, aber aufgrund der Tatsache, dass wir da, wo wir jetzt gerade sind, in Sicherheit sind, ähm, bleiben wir dann meistens auch. Und immer dann, wenn wir aus dieser Komfortzone heraus wollen, also uns ähm, in etwas anderes hineinbegeben, was wir noch nicht kennen, da gibt es dann so in uns drin äh, den, den Bodyguard und ähm, der Bodyguard sagt dann, nö, kennen wir nicht, das könnte gefährlich sein, probier es gar nicht erst, nö will das nicht veränderung Pff. ich schicke dir mal eben die angst ja? und ähm, die angst die kannst du halt ja wie mit einer ampel vergleichen ähm, die leuchtet dann rot auf und du gehst nicht weiter du bleibst stehen weil da ist die angst da ist die rote ampel du bleibst stehen und bleibst in deiner komfortzone du ähm, ja, wirst dann nicht dieses neue geile leben haben du hältst dich weiterhin klein in deiner komfortzone und ähm, diese angst ist äh, allerdings ein gutes signal Es ist ein gutes signal sie als etwas zu nehmen das dir sagt schau mal, ja, da ist jetzt etwas, da könnte es ein bisschen ruckelig werden, aber wenn du durchgehst durch diese Angst, dann wird es geil, ja, dann wird's, dann kannst du Dinge erreichen, von denen du vorher halt nur geträumt hast und deshalb darfst du diese, diese Ampel mit dem roten Signal, also dieses, diese Angst, die da hochkommt, wirklich als so ein, Go sehen, ja, komm, go, mach es doch einfach. Und damit haben wir ein grünes Signal. Also switch das rote immer schön um aufs Grüne und dann sind wir wieder bei Rot ist das neue Grün. Raus aus der Komfortzone.